Robin, ey, Robin, oh, Junge, du musst aufstehen, die Games kommen geht los. Komm schon, hier. Hi Leute, oh. na? Diesmal ein extra langes Video. Ich hoffe, es gefällt euch, ich will euch mal was zurückgeben, aber ich komm nicht mit. Die anderen machen das schon, ich will pennen. Ciao. Wir fahren auf Köln und zwar ohne den Die Gamescom. Jedes Jahr wird hier auf Europas größter Spielemesse die Spielekultur zelebriert. Ich allerdings bin nur hier, um Frauen die Aufwartung zu machen und Kaugummi zu kauen. Und pff, ich habe absolut kein Kaugummi mehr. Also, los geht's! Let's go! Entschuldigung, <lacht> du musst eine Assassine sein. Oh, leider nicht. Aber du stichst so aus der Menge raus. Wirklich? Oh, das ist doch toll. Ja. Oh, hallo, Entschuldigung. Oh shit. Ist das ein Fallout-Cosplay? Nie wieder bitte. Oh mein Gott, das ist mega gruselig. Ist das ein Fallout-Cosplay? Nein. Du hast aber doch so eine gute Ausstrahlung. Dankeschön, okay. Süß. Ich bin schlecht in Ego-Shootern. Ich habe mich gerade schon wieder verschossen. Ich? Ey, du! Bist du wie das Ende von Final Fantasy 15? Ich stehe nämlich auf Ich stehe auf ganz lange Schlauchlevel. Ja, versteht's. Du weißt schon, wenn ich Frauen sehe, das ist wie wenn ich zur Wände sehe, ich weiß sofort, was ich machen muss. Bei mir wird mehr gekitzelt als im Red Dead -Dept. Sorge. ich habe so viele Online-Games gezockt. Okay. Ich kenne mich richtig aus mit lecken. Geil. <lacht> mit. Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo. Ich habe eine Frage. Wie würdest du dein Sexleben beschreiben? <lacht> Grinding. Pay to win. 260 nose oder Headshot? <lacht> hm. Headshot, sehr gut. Headshot? Headshot ist eigentlich schon ganz cool. Okay. Und bist du eher so der Snake-Eater oder eher Dungeon-Crawler? Wenn du verstehst, was ich meine. <lacht> hm. Hallo, du! Wusstest ja. du, ich bin das Gegenteil von Mario? Wenn ich auf was drauf springe, dann platze ich! <lacht> Freut mich. Eine Nacht mit mir ist eine Microtransaction. <lacht> I got two passions. Okay. Video games and women. They call me the clip Man, The master of button bashing. <lacht> okay. okay. Stehst du auf, Pride? Nein. Willst du etwas von meinem... Pride? Darf ich daran ja, ja, du darfst daran lutschen! <lacht> Willst du meine Peach sein? Nein! Auch oh, bitte! Nein. Da könntest du den kleinen Mann mit dem großen Rohr in dein Schloss einladen. Nein! Doch bitte! Nein. Wenn ich mit dir fertig bin, kannst du dich Fortnite nennen. Dann bist du voller Kinder! So, es reicht jetzt auch mal hier mit der Scheiße. Dieser ganze Sexismus-Kram. Schwein ist so 2013, ja. Wir brauchen neue Skandale. Deswegen legen wir uns jetzt mit Mediengrößen an. Na? So wie ihr ausseht, da könnt ihr ja nicht glücklich sein, oder? Ja, wir haben kein Bier. Nee, habt ihr Interesse an ein paar neuen Skins? Meine Lootbox. Die Lootbox. Das ist meine Lootbox. Danke. Das macht dann 10 Euro. 10 Euro! 10 Euro! Nee, 80 Euro. Darth Vader zum Beispiel. Hm? Wie wär das? So wie du aussiehst, kannst du nicht glücklich sein. Hm? Ey, ey, ey. Du hast die 10 Euro für den DLC nicht bezahlt. Nee. genau. Ja, 10 Euro. 10 Euro, komm. Ja, dann ab. Ab. Das soll halt ein gewisses Gefühl von, von Stolz vermitteln, ja? Stolz, und dass du was erreicht hast. Sorry, das ist in der Vollversion nicht enthalten. Na komm, komm, du darfst rein. Für 5 Euro. 5 Haben wir einen Deal? Nein! Aus Mainz! Nein! Mainz! Nein. Du Mainz! Robin, ich weiß EA und so, aber ich finde es ein bisschen übertrieben. Kind 10 Euro abgezogen. Yes! 10 Euro! Hallo Leute, wir sind jetzt endlich auf der Gamescom. Heute werden wir ein richtig krummes Ding drehen. Seit mehreren Jahren zieht sich nun ein skandalöser Umstand durch diese Veranstaltung. Wir haben beschlossen, ihn dieses Jahr zu ändern, damit es fürs nächste Jahr besser wird und Unterschriften dafür zu sammeln. mal so als kleinen Slogan so zusammen sagen 2019 wird alles anders ja, 2019, 2019 wird alles, alles anders. anders so wir haben jetzt so viele Unterschriften von gamern prominenten und asozialen besoffenen gesammelt jetzt wird es endlich Zeit unsere Anliegen an das Management der Gamescom zu tragen. Alter, was ist das denn? Willst du mich verarschen? Was ist denn das für ein Scheiß, das ist doch völlig falsch. Hier, Mann! Los, ab zum Management! Wir haben hier eine Petition. Und äh, uns wurde gesagt, dass hier das Management erreichbar ist. Das ist eine Petition, die würden wir einfach jetzt hier lassen, dass sie das weiterleiten können. Wir haben ganz viele Unterschriften gesammelt. Ein Bühnenauftritt von Nosterafu TV auf der Gamescom 2019. Ganz viele wollen das. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal hier und dann können Sie das ja ans Management weiterleiten. Und dann klappt das nächstes Jahr. Alles klar? Gut. Ähm, wenn ich äh, morgen dann im Zug zweite Klasse äh, zurückfahre, meine Heimat, werde ich immer in das Buch einlesen. Ich freue mich schon. Ja. Aber ein Haufen Lügen. Buch. Zehn Jahre. Kann ich euch ein paar ähm, Blumen ja. anbieten für 10 Euro? Sehr schön. Ist das EA? Ja, ist EA. Ich wollte mich eigentlich nur bei euch entschuldigen, dass ich mich immer die Sendung schleiche. warst ja. du nicht der Typ, der letztes Mal auch schon kam? Was? Ist das jetzt für mich nicht? Also für euch alle. Ja. Oh, danke schön. Oh, danke. Das, das, das ist sehr nett. Ja. Oh, ja, der kriegt eine. eine du ziehst das ja jetzt schon seit einigen Jahren durch. Hat ihr ja. das? homomäßig wirklich vor, äh, vorangebracht. Absolut nicht. Ja. Ihr seid ja jetzt auch nicht so angeschlagen. Ja. Wir sind auch nicht gerade die. Um, Aber eine Frage noch: Warum jetzt Blumen? Weil nichts anderes ist. Als Wiedergutmachung. Okay. Das ja. macht man doch so, oder? Ich find's gut. Das macht man so. Ja, das schön. Ja. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Das macht 2 Euro. Zwei, nee, bezahle ich nicht. Das zahlt draußen hier, musst du fragen. Ja, musst du nach ähm, Arno fragen. Tschüss, EA. Ah. Tschüss, ah. tschüss. Ah. Dankeschön. ein, ja, ein einen, einen Applaus für EA. Das gibt's mal aus hier. Ey! und Er ist die einzige Konstante in meinem Leben, ja. ja. Für den nächsten Clip haben wir uns eine Menge von Fans gesucht, die auf jeden Fall einen sehr, sehr leblosen Ausdruck im Gesicht haben. Und natürlich haben wir auch keine Kosten und Mühen gescheut, um das Cosplay richtig gut zu machen. Wo gibt's denn hier eine Post? Übrigens, was ich für nicht sehr geschmackvoll halte, ist dieses ähm, Zeichen da auf diesem Wolkenkratzer. Ja, ich glaube, das ist einfach für Terroristen so eine Art äh, so eine Art Hinweisschild, Third plane hier oder so. Jetzt bin ich auch zittrig, scheiße, ich hatte keinen Kaffee. Jetzt kommt ein Gag, mit dem jeder rechnet. Ich habe mir jetzt meinen Bart abrasiert, ja. Ich habe noch was dran gelassen. Weil, weil ich dann aussehe, wie jemand berühmt ist. Ich weiß nicht, ob der den kennt. Wir sind geboren, um zu leben. <lacht> Mit dem Wunder jeder Zeit. Weißt du, dass du blutest? <lacht> Nein, das weiß ich nicht. <lacht> Zeig mal, ich bin ein blutiger Graf. <lacht> ich hab Leute gebissen. der Und das ist jetzt für all die Leute, die immer noch nicht ganz verstanden haben, was es überhaupt so von Cosplay wird. Die haben spätestens jetzt. I'm the Android, sent by Cyberlife. Sagte Markus eigentlich nicht einmal im Spiel, sondern nur Kone, aber ich dachte, okay, Drücke gebaut. Geht schon, ja. Ja, lässt du drin. Wir sind Ein normaler Mensch, der menschliche Sachen macht, völlig normal. Ich bin auf der Suche nach optischen Ersatzteilen. Jericho. Wohin? Jericho. So ein Typ auf dem Müll sagte, ich muss nach Jericho. Okay. Nothing gehört, sorry. Kennen Sie Jericho? Nein. Wie von Tom und Jericho? Nein. Weiß ich nicht. Tut mir leid. Trotzdem herzlichen Dank. Ich hätte gern Brötchen. Was? Ich hätte gern Brötchen. Wo würde ich Brötchen am meisten haben? Dies ist eine Nachricht an die Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, insbesondere Detroit. Du bist frei. Wir fordern Ende der Sklaverei. Du bist frei. Ich bin frei dass wir okay. Recht auf Grund. Also es ist gar nicht mal eingeordnet ins äh, Universe, ins. Äh ins Filmuniversum nicht. Hier. Immer was redet ihr denn da gerade? Geil, wer bist du? Ich bin Hunze! Hallo? Nein. <lacht> <lacht> Immer was redet ihr denn da gerade? Du warst Man. Hallo du? Musst du dich gerade konzentrieren? Ist das ein schweres Spiel? Musst du da auf die Straße achten, wenn du das spielst? Ja. Yeah. Kannst du auch auf Englisch? Was? Kannst du Englisch? Guck mir mal bitte in die Augen, wenn du mit mir sprichst, okay? Was? Ey, du kannst ja überhaupt nicht fahren. Spiderman ist voll doof. Warum? Weil wohl genauso aussehen, aber lustiger ist. Der sagt nämlich manchmal Penis. Ich <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> hey, ganz ehrlich, du? Da musst du lachen, gell? Wenn ich Penis sage, du bist so unreif. Hallo, was machst du da? Das sieht komisch aus, ey. Das sieht komisch aus, was du machst! Was machst du, da? Was machst du denn? Was macht sie denn? Ei! Aua! Jetzt in so. Und du, du bist jetzt so, nach du Gast? Wem Fan du denn? Ja, ne? Haha! Ja. <lacht> hat hat jemand den 18 machen. gestellt? Was? Hat jemand den auf 18 Jahre gestellt? Nein, ich hoffe doch, ich hab keine Unterhose an! Haha! <lacht> <lacht> was machst du da gerade? so, das ist von Foto. Ist das ein nerviges Geräusch? Wollt ihr einen Luftballon haben? Ja. Bist du müde? Ja. Was sieht wichtig aus? Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Jetzt geht alles in die Luft. Okay, lass mich mal machen. What game are you playing? Pokemon. Uh, what, uh, what game are you here for games come here? For all the games of course. What? All the games. I did not understand. I'm here for all the games. Hast du keine Hunger? Was? du Hunger? Ja, ich weiß ja gerade. What's your name again, please? Wouter. What? What game are you here for, Alfred? Uh, was ist der name right? of your mother? <lacht> Hallo! Bist du ein Geheimagent? <lacht> Nein. Mit wem schreibst du dich? <lacht> <lacht> Sag du mir deinen richtigen Namen? Ich heiße Simon. Hallo Simon! 00 Simon! Okay. Hast du Kopfschmerzen? Hallo? Hast du Kopfschmerzen? Uh, I don't speak German, sorry. Was? I don't speak German. Do you have a headache? Uh, now I do. Do you want to? Aaaaaah! Hallo du! Ist dir gerade langweilig? Ja. Na warte, ich vertreib dir die Langeweile. Ah! Ah! Hallo! Hallo du, wir machen eine Umfrage. Wollen wir noch kurz warten? Wir machen eine Umfrage. Können wir noch kurz das Wasser machen? Nein, wir machen eine Umfrage. Ist das ein nerviges Geräusch? Ja! Ja, dieses Geräusch ist sehr ja nervig. Also, Ihr müssen jetzt an der gefallen so gefällt werden, ja, weil wir hier jetzt in den die sind. Halt in dem Bus, halt Bus! Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, ich mach dich fertig, ah! Hallo! Welches Spiel spielst du denn da gerade? wie heißt das? Lasertag irgendwas. Was? Bist du jetzt gestorben gerade? Ja, ja. Echt? Du bist ja schlecht. Ich weiß, danke. Dann geh ich lieber zu einem anderen. Ja. Hallo, spielst du auch gerade Lasertech? Ja. Mach das mal! Oh, du warst nicht getroffen! Du warst nicht getroffen! Entdeckung! Entdeckung! Another round, homie. So, das war's dann an dieser Stelle auch mit dem mindestens besten Gamescom-Video aller Zeiten. Extra lang und extra knusprig. Auch wenn das rein YouTube-technisch wahrscheinlich ziemlich dumm war, aber ich hatte Bock drauf und ihr sicherlich auch. Und das alles habt ihr und auch wir nur den Patreon-Spendern zu verdanken. Also ein großes Danke geht raus. Und vielleicht willst gerade du ja dafür sorgen, dass wir unser Patreon-Ziel endlich erreichen. Dann sag jetzt Tschüss zu den Leuten. Tschüss Leute. Ah. Mist. Tschüssi!